Und das bedeutet wiederum, dass ähm, dieses jetzt gerade erst veröffentlicht worden ist am 3. Juni 2021, also wenige Tage vor der Aufzeichnung dieses Videos. Das Ganze wird ja immer von EY, also Ernst Young früher, ähm, erarbeitet und dann im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums, was ja auch für die Energiewirtschaft dann zuständig ist veröffentlicht. Und ähm, wenn ihr auf dieser Seite seid, beim BMWi, wir werden das natürlich unten auch in der Videobeschreibung verlinken, habe ich dann hier den Download für die PDF und so eine grobe Zusammenfassung, die dann ähm, eben auch hier dargestellt ist, sowie die vorigen Publikationen. Das ist jetzt mittlerweile schon die dritte. Und ich meine auch, dass wir beide vorige auf diesem YouTube-Kanal auch schon mal durchgenommen äh, haben, mindestens die 2020er äh, Variante hier für das vorige Bericht. Ja. Okay. Jedenfalls wollen wir mal reinspringen. Ihr seht das hier neben mir. Das sind 82 Seiten insgesamt. Das heißt, man kann sich das durchaus mal anschauen und durchblättern. Gerade auch, weil viele Informationen doch relativ schnell auch aufgenommen werden können. Dieses Barometer stellt schlussendlich immer da, welche Fortschritte äh, gemacht worden sind im, im Markt, in den verfügbaren Technologien, in den Serviceangeboten, die es gibt, ähm, aber eben auch hier zum Beispiel, welche Hindernisse es aktuell noch gibt, wo man noch nicht so wirklich weiterkommt. Und so ein Barometer bedeutet ja auch, es gibt eine Bewertung, es gibt am Ende praktisch einen Reifegrad für einzelne Aspekte der Digitalisierung der Energiewende, die dann hier eben auch am Ende ähm, gegeben werden. Dazu kommen wir dann gleich. Nach dem Inhaltsverzeichnis geht es dann erstmal natürlich los mit einem Management Summary. Das ist jetzt hier für euch relativ klein äh, an der Seite zu, zu erkennen, aber müsst ihr auch gar nichts lesen. Denn wenn ihr das lesen wollt, öffnet ihr bitte das PDF, was wir ja auch dann verlinken. Ähm, sondern nee, Es geht hier erstmal darum, ja, es gibt nun mal für dieses Jahr ein paar Probleme, die man auf jeden Fall ansprechen muss. Unter anderem natürlich die Covid-19-Pandemie, die auch dafür gesorgt hat, dass der ja offiziell gestartete Rollout der intelligenten Messsysteme dann doch noch mal ein bisschen eingebremst worden ist, weil man natürlich so wenig Kundenkontakte wie nur möglich haben wollte. Und gleichzeitig man jetzt, gerade auch im Jahr 2021 wiederum, ähm, ja doch durchaus einige ähm, rechtliche Herausforderungen noch bekommen hat. Wir erinnern uns alle an den Beschluss vom Oberverwaltungsgericht da aus Nordrhein-Westfalen, welches zumindest für einige Dutzend Marktteilnehmer festgelegt hat, ihr müsst euch gar nicht an die Zertifizierungsvorgaben ähm, des BSI halten, denn das wurde alles falsch gemacht. Und ähm, nach aktuellen Stand wird es da sogar neue Gesetzgebung geben. Das Menschen Betriebsgesetz wird in den nächsten Tagen vermutlich dann über das äh, Energiewirtschaftsgesetz mit geupdatet. Aber äh, das ist zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht ganz klar, was da passiert. Dieses Management Summary stellt also erstmal zusammen. Ja okay, wo, wo sind wir in etwa, äh, wenn es darum geht, hier äh, übergreifende Digitalisierungstechnologien, andere smarte Themen im, im Netz, in der Elektromobilität, im Home, in der Gebäudeautomatisierung und so weiter auf diese gemeinsame technologische Basis der Smart Meter Gateway zu stellen. Wo sind wir da aktuell? Und naja, man kann es halt sagen, so richtig weit sind wir noch nicht. Wir stehen da im großen und Ganzen immer noch am Anfang. Und äh, viele dieser Aspekte sind dann hier im weiteren Verlauf auch dargestellt. Wir kommen dann nämlich äh, zu einer konkreteren Zusammenfassung. Und allein schon Überschrift, na, Digitalisierungsfortschritt 2020 durch Marktkommunikation, moderne Messerrichtungen und 450 MHz. Da sehen wir schon einige der wichtigsten Faktoren, die es hier gibt. Und ihr seht hier nämlich auch die wichtigsten Schlüsselfaktoren für eben jetzt zumindest die Einschätzung nach, äh, nach, nach, nach Sinn und Zweck von EUI und Bundeswirtschaftsministerium, nämlich der Stand der Zertifizierung. Ne? Welche Geräte sind jetzt in welcher Form tatsächlich zugelassen für den Markt und inwieweit ist das auch gesetzeskonform. Die Marktkommunikation, also die tatsächliche Umsetzung dessen, dass dann auch Energiedaten im weiteren Verlauf bearbeitet werden können im Markt. Möglichst automatisiert hin- und hergeschickt werden zwischen den verschiedenen Marktrollen und dann eben auch die Abrechnungstätigkeiten zum Beispiel möglichst schnell und unkompliziert laufen können. Auch mit komplexeren Tarifen, die ja dann nachher im Smart Metering umso einfacher möglich sein sollen. Der Rollout durch die Messerbetreiber, also das physische Einbauen der modernen Messanrichtungen und intelligenten Messsysteme bei den Kunden vor Ort. Stand der Standardisierung für eine sektorübergreifende Digitalisierung der Energiewende. Wir haben auch auf diesem Kanal schon einige Male über die Standardisierungsstrategie oder Stufenmodell der Digitalisierung der Energiewende gesprochen, über die technischen Eckpunkte, die vor wenigen Wochen veröffentlicht worden sind. Es geht ja darum, dass wir wie gesagt übergreifend verschiedenste Ansätze, verschiedene Cluster, ich habe sie gerade schon mal aufgeführt, das Smart Grid, Smart Mobility, Smart Home, Smart Services und so weiter, auf diese gemeinsame Plattform stellen wollen, ne? diese übergreifende Standardisierung der Digitalisierung. Und ähm, dort geht man schlussendlich auch voran, indem man jetzt ja gesagt hat, in diesem Stufenmodell, wir haben verschiedene Aspekte, die wir als nächstes haben wollen, andere Aspekte, die wir danach haben wollen, indem wir also hier praktisch eine Roadmap aufbauen, die äh, entwickelt werden soll und die dann eben auch von den Herstellern umgesetzt werden soll. Und naja, dann wird alles gut. Das Technologieangebot. was hat sich darüber hinaus also entwickelt? Ne? Wir haben jetzt eine Infrastruktur, die dann nach und nach ausgebaut wird, aber was wird damit gemacht? Ne? Also welche, welche konkreten Services, welche Mehrwerte, welche Hardware- und Softwareangebote gibt es denn dann noch darüber hinaus, die dann auch einen echten Wert für die Anwender bringen? Nicht nur den Mehrwert für die Energiewirtschaft, die natürlich was davon hat, wenn jetzt mehr und besser aufgelöste Echtzeitdaten geradezu über die Energieverbräuche und die Energieeinspeisung fahren, sind, sondern eben auch für den Anwender. Was macht es denn für den Haushaltskunden, wenn der da plötzlich ein Smart Meter hat? Was macht es für den Gewerbekunden und so weiter? Äh, die Verfügbarkeit von Geräten im Markt, ne? also ähm, die, die, die Herstellung einerseits, ähm, auch die ganze Infrastruktur drumherum zum Einbauen, aber natürlich auch, das ist ja nicht ganz so hervorgehoben, aber ein wichtiger Punkt ist auch die Verfügbarkeit von Monteuren, die in der Lage sind, die Dinge auch einzubauen. Die Grundzuständigen zuständigen sind ja die Netzbetreiber vor Ort, die müssen ja Pflichteinbauten machen, die haben ja durchaus ihre eigenen Monteure, die haben ihre eigenen Elektriker, die kriegen das schon irgendwie hin, aber auch die finden im Zweifel gerade nicht unbedingt freie Kapazitäten, mit denen sie das uh, umsetzen können. Und gerade auch die wettbewerblichen Messsteinbetreiber, dann kommt es eben darauf an, über welche Wege man an, an Netzwerke rankommt, die dann uh, so einen Einbau auch übernehmen könnten. Ist nicht immer ganz einfach. Das sind auf jeden Fall auch äh, ja, so die, die Flaschenhaltssituationen, wo dann ein gewissermaßen eine, eine Knappheit am Markt auch vorhanden sein kann. Nicht nur bei den technischen Herstellern, sondern eben auch dann beim Montieren, beim Einbauen der Geräte äh, und der dann auch darüber hinauslaufenden Angebote, die ja vielleicht auch nochmal mit Hardware versehen sind. Verfügbarkeit der Telekommunikationsinfrastruktur, auch ein dauerhaftes Problem. Problemthema, weil wir ja alle wissen, dass wir in Deutschland nicht unbedingt die allerbesten Mobilfunkabdeckungen haben und auch nicht die allerbesten Breitbandkabelanbindungen äh, haben und äh, wir an relativ vielen Stellen auch in den frühen prototypischen äh, Smart Metering äh, Läufen gemerkt haben, naja, es ist am Ende tatsächlich die Auslesung, die das Hauptproblem darstellt. Wir kriegen nicht immer eine, eine sichere Verbindung, keine dauerhafte Verbindung, keine schnell genügend ähm, dargestellte Verbindungen, die dann eben auch in beide Richtungen äh, praktisch eine Echtzeitsteuerung von Anlagen mitmachen kann und so weiter und so fort. Das sind ja alles Dinge, die kommen sollen, die dann auch ähm, in, in den Fähigkeiten des meter stecken sollen. Und da gibt es ja immerhin die gute Nachricht, die oben ja schon formuliert, ist 450 MHz. Wir haben ja nun tatsächlich den Zuschlag für diese exklusive Funkfrequenz, über die dann äh, nachher im großen und Ganzen nur die Energiewirtschaft kommunizieren darf. In der Vergangenheit war das die Telekommunikationswirtschaft, die dort äh, drüber äh, praktisch interne Prozesse abwickeln durfte. Und nun ist es die Energiewirtschaft, die dort Praktisch sprechen darf und damit vor allem eben die Smart Meter Gateways und eventuell weitere Infrastruktur da drumherum anbinden will, was dann im Zweifel deutlich flächendeckender sein kann, als ähm, wir das äh, durch die anderen Wege wie LTE, 5G, ähm, DSL-Anbindungen und so weiter haben würden. Und letzter Schlüsselfaktor: Kundensicht. Na, was. Haben denn die Kunden davon, wie sehen die das, was erwarten die eigentlich von den Geräten? Und da merken wir nachher in den Interviews, die dann auch noch dargestellt werden oder in den in den Umfrageergebnissen, dass es dort interessante Ergebnisse gibt. Aber dazu gleich mehr. Ähm, gehen wir mal weiter. Also wir haben dann hier verschiedene Informationen über, hey, der Startschuss zum Pflichtrollout der intelligenten Messsysteme ist gefallen. Ja, haben wir mitbekommen. haben wir zur Genüge durchgesprochen, dass das offiziell im Februar 2020 losging. Marco, Praxistauglichkeit der Marktprozesse und Weiterentwicklung der Netzzugangsbedingungen Strom. Wir haben ja die Marco 2020 erlebt, jetzt gibt es die Marco 2022, die zum 1. April dann äh, kommen wird nächsten Jahres, die äh, dann auch nochmal verschiedene Rahmenbedingungen einfach verändert in den Alltagsprozessen der Energiewirtschaft. Die 10%-Quote im modernen Messeinrichtung Rollout ist vorzeitig erreicht. Ne? Wir haben für die moderne Messeinrichtung, also für die Light-Variante des Smart Meterings, ja, den offiziellen Rollout-Start schon 2017. Ähm, weil wir äh, im, im äh, September 2016 äh, das Maschinenbetriebsgesetz Betriebsgesetz bekommen haben. Für moderne Messeinrichtungen gab es keine besonderen Voraussetzungen. Die durften dann also ab 2017 offiziell oder mussten ab 2017 offiziell eingebaut werden. Und wir haben dann immer die 3-Jahresfrist von 10% der Einbaufälle Diese 10%-Quote muss also erreicht werden. Das Gleiche gilt für die intelligenten Messsysteme, für die Premium-Varianten. Ab Februar 2020, also praktisch bis Februar 2023, müssen 10% aller Pflichteinbauten erfüllt werden. Und äh, diese, diese 10%-Quote für die... Modernen Messeinrichtungen für die Leitvariante, die ist also durchaus schon vor diesem 1. Juli 2020 ähm, erreicht worden. Das ist ähm, in dem Fall aber auch kein besonderes Hexenwerk gewesen. Das ist eine super Leistung, aber ähm, diese modernen Messeinrichtungen sind eben auch tatsächlich technisch bei weitem nicht das, was intelligente Messsysteme sein würden. Die äh, waren also äh, auch deutlich vermehrt am Markt vorhanden und die wurden dann einfach bei der nächsten Gelegenheit eingebaut. Das hat ganz gut funktioniert. Die können im Regelfall aber auch noch nicht so besonders viel. Die können zwar auflösen, welchen Energieverbrauch es dann über das letzte Jahr hinweg pro Viertelstunde gab, aber die kommunizieren das nicht dauerhaft an irgendwelche Server, sondern werden im Zweifel einmal im Jahr angepinkt. Wenn sie doch irgendwie angebunden sind, werden die einmal im Jahr ausgelesen. Oder jemand muss sich trotzdem einmal im Jahr davor stellen und das Ganze dann auslesen, am besten über eine Schnittstelle. Es gibt aber auch moderne Messeinrichtungen, wo man sich davor stellt, und abschreibt, was dann gerade auf dem Display draufsteht. Das habe ich auch schon gesehen. Naja, also moderne Messerung sind schön und gut, können auch im Zweifel mehr, wenn man zum Beispiel noch weitere Aufstecklösungen mit draufpackt. Das heißt, da gibt es auch noch gewisse Potenziale für Digitalisierung. Aber die werden aktuell selten ausgeübt. Erfolgreiche übergreifende Zusammenarbeit und Planungssicherheit im Standardisierungsprozess. Ja, das ist viel Politik, die dahinter steckt. Bei einer Veröffentlichung, die schlussendlich für das Wirtschaftsministerium mehr gemacht wird, erwarte ich auch, dass man das Ganze positiv hervorhebt. Technologieangebot, erfolgreiches Update auf neue TAF, also Tarifanwendungsfälle, das ist halt auch dann so ein Ding, ja, da lobt man sich dafür, dass man das jetzt schlussendlich auf die Geräte drauf updatet, äh, was eigentlich von Anfang an auch erwartet gewesen wäre. Ne? Die, die Tarifanwendungsfälle beschreiben ja die Fähigkeiten der Smart Mieter, unter anderem die dynamischen Tarife in verschiedener Ausführung, die Darstellung von äh, Echtzeitdaten für das Netz, für die Einspeisung, für ähm, die, die Verbraucher in, in, in dem Monitoring, ähm, dann aber auch die Steuerungsmöglichkeiten und so weiter. Diese ganzen Fähigkeiten. Dann war es ja aber so, dass die zertifizierten Geräte halt darauf zertifiziert worden sind, dass die nur ein paar davon können mussten. Und der Rest war noch gar nicht da als funktions-, äh, als, als, ge, als gegebene integrierte Funktion. So, und dann freut man sich, naja, mittlerweile können die Geräte auch schon ein bisschen mehr. Ja, das will ich ja wohl auch erwarten. Und genau hier gab es dann auch den Streitpunkt, der ähm, von der Entscheidung in Nordrhein-Westfalen vor allem angesprochen wurde. Die Zertifizierung der Geräte ähm, bestand dann schlussendlich eben nicht mehr auf den ja gesetzlich vorgeschriebenen Fähigkeiten, die sich in diesen Tarifanwendungsfällen äußern sondern auf ein weiteren Zertifizierungspapier, was dann vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik äh, verwendet wurde. Das ist eben nicht ganz okay. Deswegen wird jetzt aber tatsächlich das, äh, also nach altem Stand war das nicht okay, deswegen wird jetzt das Betriebsgesetz angepasst, dass man eben sagt, nö, das war doch okay. Und dann hat man das Ganze praktisch rückwirkend geheilt. Naja, so ist das. Ähm, so ist es eben. <lacht> Keine Lieferengpässe bei modernen Messeinrichtungen, intelligenten Messsystemen und sonstigen Materialien für den Rollout. Das ist erstmal grundsätzlich gut, dass die Hersteller hinterhergekommen sind. Ähm, wie gesagt, kann es dann doch nochmal den Flaschenheiz bei der Montage selbst geben, aber zumindest die Netzbetreiber haben ja, die ja die Pflicht anbaut machen müssen, haben ja ihre eigenen Elektriker und Monteure. Kommunikationsanbindung, Entscheidung über die Nutzung der 450 MHz des Bandes zugunsten der Energiewirtschaft ist gefallen und das haben wir gerade angesprochen, diese exklusive Kommunikationsinfrastruktur, diese Funkfrequenz, die dann nur für die Energiewirtschaft zur Verfügung steht, die sehr schnell ist, die in beide Richtungen sehr, sehr schnell reagieren kann, damit also auch Echtzeitübertragung, Echtzeitsteuerungen auch ähm, die das, das praktisch Anfunken äh, aus, aus der Kalten heraus, ne, also so ein Schwarzstartfähigkeiten ähm, und so weiter, sind da alle gegeben. Das ist durchaus sehr, sehr positiv für die Entwicklung. Wir werden vermutlich auch mit dieser Frequenz in Zukunft hier hauptsächlich die wichtigeren, größeren und äh, breitbandigen Übertragungen umsetzen können. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr positive Entwicklung. Ähm, leicht positive Entwicklung der Akzeptanz der Digitalisierung der Energiewende bei Gewerbe- und Letztverbrauchern werden wir gleich nochmal sehen. Ja, äh, ist halt jetzt ein Umfrageergebnis. Naja, kann, man, kann man auch sehen, wie man will. Gesamtbewertung, die Digitalisierung der Energiewende benötigt weiterhin die digitale Plattform des Smart Meter Gateways. Ja, ach, ja, ach ne, das ist ja wohl die Grundlage des gesamten Rollouts. Ne? Darum geht es doch schlussendlich. Die Dinger müssen an den Markt und jetzt gibt es hier ein Gesamtbarometerergebnis von 44%. 44 von 100 mögliche Punkte sind gegeben. Wenn wir bedenken, dass mesh Betriebsgesetz im September 2016 veröffentlicht worden ist und moderne messe seit 2017 ausgerollt werden können, sollten wir Mitte 2021 vielleicht aber auch ein bisschen weiter sein als 44 von 100 Punkte. Ist immerhin gut, dass wir das jetzt erreicht haben. Super, dass wir so weit sind, aber wir sollten unbedingt jetzt mal Fahrt aufnehmen, weil äh, die Effekte der Smart Rollouts für die Branche, nämlich dass wir tatsächlich dann deutlich mehr Daten haben über das, was wirklich im Stromnetz passiert und dass wir dann auch mehr Steuerungsmöglichkeiten haben für zum Beispiel auch die dezentralen Einspeiser, für flexible Verbraucher und so weiter. Das brauchen wir in der Weiterentwicklung der Energiewirtschaft ganz dringend. Und deswegen sollten wir jetzt mal die infrastrukturellen Voraussetzungen dafür schaffen. Naja, okay, schauen wir mal weiter. Wesentliche Weichenstellungen stehen noch aus, ja. Hier gibt es dann einige Auflistungen, was dahinter steckt. Rollout soll zügig voranschreiten und soll optimiert werden. Echte, sternförmige Kommunikation. Schlussendlich, das Gateway kommuniziert, indem alle Berechtigten jederzeit aus dem Gateway die Daten ziehen dürfen, auf die sie zugreifen dürfen. Und das Ganze dann eben nicht mit so einer klassischen Kettenform passiert, dass erst der eine Marktpartner was verarbeitet, dann schickt das an den nächsten, der prüft nochmal, dann schickt das an den Nächsten. Das ist halt nicht besonders schnell, nicht besonders automatisierbar. Und deswegen wollen wir diese sternförmige Kommunikation, in der alle jederzeit auf das zugreifen können, was sie auch sehen dürfen. Bürger und Kunden mitnehmen. Ja, die Transparenz, die Informationen, auch was überhaupt die Fähigkeiten und die Vorteile davon sind, dass wir Smart Meter dann mal haben, das ist noch nicht wirklich angekommen. Kostentransparenz ist für diejenigen, die sich tief damit beschäftigen, gegeben, aber für den normalen Verbraucher eben auch oft meist nicht wirklich da. Das volle Potenzial der Digitalisierung für die Energiewende heben, ja, das, das ist sehr, das ist ein Basswürd. Ne? Also dass man das so formuliert: äh, Ja, wir wollen das Potenzial heben, ja natürlich, aber macht's halt. Ihr als Gesetzgeber ist meiner schlussendlich auch derjenige, der hier den Rahmen für schafft und die federführenden Akteure, die hier dahinter stehen, BSI und BMW, müssen sich mal darum kümmern, dass auch wirklich das Ganze sauber laufen kann und eben nicht solche Ergebnisse wie jetzt im Jahr 2021 zustande kommen, in denen dann der gesamte Rollout erstmal in Frage gestellt ist für eine ganze Weile und gleichzeitig eine Marktanalyse des BSI, die eigentlich im Januar 2021 erwartet gewesen ist, bis jetzt im Juni noch nicht veröffentlicht ist. Das sind alles keine guten Zeichen. Da hätte man gerne ein bisschen mehr Sicherheit als Marktteilnehmer. Enge Koordinierung zwischen allen Beteiligten sicherstellen, ja, das ist ja, ho wohl hoffentlich selbstverständlich. Hier geht es nochmal darum, was eigentlich in der Marktanalyse äh, sich angeschaut wird. Hier nochmal ein paar Inhalte der Marktanalyse. Welche Hersteller sind jetzt eigentlich gerade zertifiziert worden, nach den mittlerweile ja in Frage gestellten <lacht> Rahmenbedingungen? Ähm, welche Gateways sind noch in Zertifizierung mhm. und so weiter. Welche äh, Infos in diesen einzelnen Baumusterprüfbescheinigungen so stehen, ne? also was können die Fähigkeiten, also was sind die Fähigkeiten, was können die Geräte schlussendlich, wie sind die anbindbar und so weiter. Das ist dann hier äh, jeweils nochmal kurz aufgeführt für halt äh, PPC, Sagemcom, EMH, Metering und Themen, die vier bisher äh, zertifizierten Hersteller. So, Angebotsvielfalt bei der Administration weiterhin gegeben. Ja, es gibt. 41 zertifizierte Unternehmen zu dem Zeitpunkt der letzten Marktanalyse, ein paar hatten glaube ich auch auslaufende Zertifizierungen, ich weiß gar nicht, ob die sich damit dabei so verlängert haben, das müsste aber auf der Webseite eigentlich auch stehen. Ähm, genau, 9 der 41 sind bereits abgelaufen, hier steht sogar, alle, alles klar, na dann sind es trotzdem noch ein paar Dutzend, immerhin. Marco, der sieht den Netzbetreiber für die Sparte Gas in der Pflicht. Und da wird es dann interessant, weil wir haben immer beim Smart Meter Rollout über Strom geredet. Und ähm, schon in der letzten Marktanalyse stand dann so hinten, das haben wir hier auch in einem Video durchgesprochen, ja, dass ist eigentlich die Voraussetzungen für den Gas-Rollout auch gegeben sind. Sollten wir also auch machen. Und äh, mittlerweile ist halt auch dann relativ klar, naja, ich sag mal, die Gateways können sowieso, moderne Messeinrichtungen, intelligente Messsysteme, Je nachdem, wie man sie dann eben baut, die Technologie dahinter kann genauso auch für Gas ähm, die, die, die, die Darstellung der tatsächlichen äh, Energiemengen pro Zeitraum darstellen, kann auch weitere Steuerungsmöglichkeiten dann äh, eben, eben möglich machen. Das heißt, wir können den Gas-Rollout auch jederzeit machen äh, und müssten ihn eigentlich auch mittlerweile mal loslegen äh, und dementsprechend sollen die Netzbetreiber als grundsätzlich ja GMSBs, grundzuständige Messstandbetreiber, genau das auch mal umsetzen. Da werden wir vermutlich im Weiteren auch noch Veröffentlichungen bekommen, die das Ganze ein bisschen begleiten und einordnen. Wie gesagt, erwarten wir ja eigentlich auch schon seit fast einem halben Jahr eine weitere Marktanalyse des BSI, in der sicherlich auch dazu noch mal was stehen sollte. Wer sich mit dem Thema weiter beschäftigen will, hier gibt es dann auch noch mal ein paar Hinweise darauf auf der Seite 27 dieses Barometers. Gerne mal reinschauen. Dann geht es um weitere Einbaugruppen, bei denen bisher einfach noch zu wenig gelaufen ist. Die, die großen äh, bisherigen RLM-Kunden sind auch erstmal sehr weit hinten angestellt. Ähm, dann gibt es weitere äh, Steuerungsmöglichkeiten über äh, § 14a Energiewirtschaftsgesetz, wo dann schlussendlich Anlagen über andere Rundsteuertechnik fernsteuerbar sind. Die sind auch erstmal nicht in der Priorität weit vorne, weil die ja schon fernsteuerbar sind, nur halt noch nicht mit smart Meter technik das wird dann also auch erst irgendwann passieren. Aber gerade dann eben der Punkt der EEG- und KWKG-Anlagen. Ne? Wir haben ähm, schlussendlich die Festlegung, dass erneuerbare Energienanlagen ab 7 kW, äh, Einspeiseleistungen, ähm, ein intelligentes Messsystem irgendwann ja bekommen sollen, also ein Pflichteinbaufall sind. Und dementsprechend ja doch eine ganze Menge dieser Anlagen dann irgendwann automatisch so eine Fernsteuerungsmöglichkeit äh, bekommen, so eine Fähigkeit bekommen. Ähm, und dann haben wir am Ende tatsächlich die Fähigkeit und die Lage, die Erzeugung im Markt und vielleicht auch die Last, also die Verbraucher im Markt, in Echtzeit aufeinander abzustimmen und ernsthaft zu regeln, indem wir wirklich mit dann eben fernsteuerbaren Einspeisern, mit fernsteuerbaren Speichern, mit fernsteuerbaren variablen Verbrauchern eben tatsächlich genau das machen können, um eine Versorgungssicherheit, um eine Netzstabilität äh, dauerhaft sicherstellen zu können. Ähm, ist trotzdem ein ganz äh, interessantes Thema auch nochmal deswegen, weil ja der Redispatch 2.0, ähm, der ab Oktober 2021 zugreift, ja nun sagt, dass äh, alle Anlagen ab 100 äh, kW Erzeugungskapazität grundsätzlich in den Redispatch fallen, aber auch alle kleineren fernsteuerbaren Anlagen. Und das sind dann eben einerseits die mit klassischer Rundsteuertechnik und andererseits die mit Smart Meter Technik. die sind fernsteuerbar und deswegen sind die grundsätzlich auch Redispatchbar aber sind da natürlich auch in der, in der Prioritätenliste weit hinten. Das haben wir ja auch dann im Thema Redispatch Patch Red Order schon mal auseinandergenommen. So, schlussendlich geht es dann hier darum, dass äh, immer noch verschiedene regulatorische Rahmenbedingungen noch nicht ganz da sind, wo sie sein sollten. Lest euch das gerne im Detail durch, wenn euch das weiter interessiert. Ähm, Punkte zur ähm, systematischen Einbettung der Bestandteile dieser fernsteuerbaren in eine Netzentgeltgesellschaft, äh, wo es dann nochmal um, um ja, Tarife und Preise, also auch schlussendlich Vergütungen geht in diesem äh, Kontext der ja, Flexibilisierung des Marktes, ganz interessant. Multi-Use-Ansatz zum Aufbau eines umfassenden Systems zur Netzflexibilisierung, wo es eben genau um das geht, was ich gerade äh, ja, beschrieben hatte, dass wir Erzeugung, Speicher, Verbrauch ein bisschen aufeinander abstimmen können. Und dann äh, weitere Beschreibungen des äh, Roadmap-Prozesses, der Digitalisierung der Energiewende, des Standardisierungsprozesses, des Stufenmodells. Also schlussendlich diese vom Arbeitsgruppen aus dem Bundeswirtschaftsministerium und der, des BSI gegebenen, ähm, ja, Analysen und Bearbeitungen, wie man nun also tatsächlich weiter voranschreiten kann, diese äh, ganzen Prozesse weiter zu beschleunigen oder überhaupt erstmal möglich zu machen. Ne? Diese ganzen äh, dann nachher auch übergreifenden Fähigkeiten, dass wir über das Gateway schlussendlich nicht nur die Zähler auslesen können, sondern eben auch Smart-Quit-Funktion haben, dort nochmal eine andere Sensorik mit angeschlossen ist, damit wir auch dort vielleicht eine Steuerbarkeit haben. Wenn es irgendwo einen Engpass gibt, kann das über ein Gateway direkt vor Ort vielleicht auch irgendwie geregelt werden und so weiter. Ähm, Smart-Home-Fähigkeiten, Gebäudeautomatisierungsfähigkeiten und so weiter. Dann wird hier nochmal auf die energiewirtschaftlichen Anwendungsfälle eingegangen, die haben wir auch schon mal in dem Video weiter besprochen, als es um das Stufenmodell ging. Die EAFs sind nicht zu verwechseln mit den TAFs und auch nicht mit den SAFs und da merken wir auch schon mal auch, Gottchen, das ist so komplex, weil man vielleicht auch nicht möchte, dass das allzu so einfach zu verstehen ist. Aber die energiewirtschaftlichen Anwendungsfälle bedeuten schlussendlich, das sind die konkreten Fähigkeiten. In der Umsetzung in den Markt, die wir haben wollen, ähm, die also so ein Gateway oder die halt das intelligente Messsystem schlussendlich können soll. Während die Tarifanwendungsfälle so ein bisschen mehr technische Fähigkeiten waren, sind die energiewirtschaftlichen Anwendungsfälle mehr so die Übersetzung in das Operative. Ähm, so kann man das vielleicht äh, beschreiben. Und das haben wir, wie gesagt, schon mal im Stufenmodell besprochen. Da gibt es dazu auch eine konkrete Auflistung, was die ERFs sind und da müsste es ja auch demnächst nochmal eine neue Veröffentlichung geben, Stufenmodell Version 2.0, da werden wir sicherlich auch noch mal drüber sprechen. Weiter Beschreibung dessen. Wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen konkret weiter äh, zum Masterplan der Digitalisierung der Energiewende. Lest euch das mal durch, wenn ihr, wenn ihr wieder äh, mal lachen wollt und über Buzzwords euch unterhalten möchtet, wie Blockchain in der Energiewende, Vernetzung und künstliche Intelligenz, Aufbau eines Energy Innovation Hub. Alles ganz fantastisch, aber ähm, hier, hier versucht halt auch wieder ein Gesetzgeber, Dinge zu formulieren, die dann irgendwie ganz, ganz fancy und ganz, ganz, ganz toll sind. Ähm, es sollte halt einfach jetzt mal umgesetzt werden. Wir sollten jetzt endlich mal die technische Infrastruktur draußen haben. Das ist seit Jahren nicht passiert. Und mittlerweile ist es einfach nur noch lustig, sich das Ganze anzuschauen. Und eigentlich ist es traurig, aber gehen wir, wie gesagt, mal weiter. Ich will gar nicht zu sehr mich aufregen. Denn es gibt durchaus ja positive Punkte hier. Die Entscheidung zur 450 MHz-Frequenznutzungsrechten, die dann eben in der Energiewirtschaft gegeben sind, das ist hier nochmal beschrieben. Wer sich damit mal beschäftigen will, wer damit mal einsteigen will, gerne hier ab Seite 45 genauer reinschauen. Da wird auch nochmal darauf hingewiesen, was das Ganze eigentlich technisch bedeutet. Wir haben hier auf Seite 47 eine kleine Darstellung, da mal gerne reinschauen. Und dann eben auch nochmal der Hinweis auf die 450 Connect, was dann praktisch das Unternehmen oder die die gemeinsame, das gemeinsame Institution ist, die jetzt die Rechte hat und dann praktisch dann auch zur Verfügung stellen kann, die 450 Connect GmbH, ne, Zusammenschluss von mehreren Gesellschaftern und so weiter. Ähm, dann nochmal verschiedene Rahmenbedingungen dazu, wie es auch aktuell die äh, zumindest jetzt mal am weitesten vorangeschrittenen Netzbetreiber dieses 450 MHz netz Bereits äh, für die Energiewirtschaft praktisch nutzbar haben. Da wird also sicherlich noch ein bisschen mehr über die nächsten Wochen, Monate, Jahre passieren. Auf jeden Fall ist das genau der Weg, über den wir die meisten Gateways, die ansonsten auch nicht so einfach zu erreichen werden, definitiv sicher, sauber und nachhaltig, weil ähm, jederzeit erreichbar und auch schnell erreichbar und breitbandig erreichbar anbinden können. Dann wird es interessant mit äh, Marktverbreitung von Geschäftsmodellen: Durchbruchbedarf neuer. Impulse. Und ja, bisher redet man von relativ langweiligen Dingen, die dann irgendwie für den, für den Endkunden da sein sollen. Und auch hier, das sage ich mal ganz offen, steht auch nicht besonders viel Interessantes. Ähm, am Ende geht es oft um variable Tarife, Mehrspartenmessung. Ja, das ist halt ja wohl das, was wir seit Jahren erwarten. Ja, dass wir ähm, einen Tarif haben, der automatisch mal auf, äh, auf das reagieren kann, was an der Strombörse vielleicht gerade günstiger wird oder auf irgendwelche anderen Aspekte. Ja, das erwarten wir. Ja, hallo. Macht's doch endlich mal. Und genauso gut die Mehrspartenmessung, dass wir jetzt bitte auch Strom, Gas, Wärme, Wasser und so weiter und andere Sensortechnik über eine Technologie auslesen. Jawohl, bitteschön. Aber wir kommen auch gleich zu den Feedbacks aus, der, aus, aus den Interviews und da wird es dann wirklich interessant. Informationsstand von Haushaltskunden zur Einführung von Smart Metern. Sehr gut informiert oder halbwegs gut informiert? 15%. Überhaupt nicht oder halt nur schlecht informiert? 54%. Das ist schon mal ganz schön krass, dass die meisten hier befragten Menschen sagen, dass sie im Großen und Ganzen sich überhaupt nicht gut informiert fühlen. Der Durchschnitt ist bei 3,7, während also 5 schlechtes das Schlechteste ist und 1 das Beste wäre, ist der Durchschnitt bei 3,7. Das ist einfach kein gutes Ergebnis. Die äh, Rahmenbedingungen dieser Umfragen sind, meine ich auch hinten nochmal genauer b Uh, wer sich also auch konkrete Fragestellungen und Zusammensetzungen ansehen möchte, das müsste hinten noch mal drin sein, wenn ich mich richtig entsinne. Also, Informationsstand von Haushaltskunden zur Einführung? Schlicht. Bekanntheit der Umstellung auf digitale Zähler? Ja, 34%, nein, 61%. Die wissen nicht mal, dass es kommt dann machen wahrscheinlich hier viele ihren Job nicht richtig. Also sowohl der Gesetzgeber ganz am Anfang, der wo die Pflicht hat, darüber zu informieren, und da eben nicht nur irgendwo einen Flyer mal hinzuwerfen, der sowas äh, äh, beschreibt, und zwar auf irgendeiner Veranstaltung eines Ministeriums, ja, da erreichst du halt niemanden mit. Sondern da müsste es tatsächlich breit angelegte, verbraucherfreundliche Informationen geben, die habe ich aber auch noch nicht gesehen. Und dann geht es weiter. Gewünschte Informationsthemen. Und dann ist das doch mal ein super Hinweis. Und ich weiß nicht, vielleicht kann ich ja mal ein bisschen näher ranzoomen für euch. Ja, das seht ihr jetzt nicht ganz, aber sollte ungefähr haben. Welche Folgen die Digitalisierung der Energiewende für Verbraucher hat, ist schon mal ein gewünschtes Thema. Welche Folgen hat es denn für den Verbraucher, dass wir jetzt hier weiter vorangehen mit Smart Meter und so weiter? Welche Kosten ähm, sind dann auch für die Personen. Mit der Energiewende verbunden, naja, vor allem auch mit dem Smart Metering, das ist ja alles zusammenhängend. Das sind so die beiden wichtigsten Themen. Welche Folgen hat das für mich und was kostet mich das? Ja, natürlich sind das die Themen, die die Leute am meisten interessieren. Vorteile der Digitalisierung, ja okay, was habe ich denn davon oder was haben wir alle davon? Das ist dann auch immer noch sehr interessant, 16 Prozent, wie ich persönlich einen Beitrag zu einer Gewinde leisten kann. Und das ist auch etwas, worüber ich schon lange rede. Die Leute, spätestens seit Fridays for Futures und so weiter, ist das in die Köpfe der Leute gekommen, dass Nachhaltigkeit gerade ein echt wichtiges Thema wäre und eigentlich auch ein sehr leicht zu erreichendes Thema ist. Wir müssen gar nicht die ganze Welt umstellen und unser, unser Leben schrecklich verändern, sondern wir müssen einfach mal die richtigen Dinge tun, die richtigen nächsten Schritte immer gehen. Einfach mal kleine Veränderungen machen. Bei der nächsten Gelegenheit mal äh, eine, eine andere Kaufentscheidung zum Beispiel treffen, wenn wir es uns leisten können. Oder eben auch mal schauen, ne, vielleicht sind auch gerade die die nachhaltigen, neuen, tollen Dinge gar nicht unbedingt immer die teuersten. Ne? Das muss man auch bedenken. Aber damit fange ich noch ein ganz anderes Thema an. Dieses Video wird so ja schon lang genug. Ähm, Beitrag zur Energiewende, also wie gesagt, relativ auch interessant für viele Leute. Allgemeine Informationen, Grundlagen, Konzepte, worum geht es überhaupt? Immer noch interessant. Sicherheitsrisiken aufgrund der Digitalisierung auch noch für ein paar Leute interessant. Allein dieses Feedback ist schon mal spannend und daraus kann man sich doch einiges schließen. Dann ist es toll. So, eigener Beitrag im Rahmen der Energiewende. Können Sie selbst einen Beitrag im Rahmen der Energiewende leisten? Ja, 59 Prozent. Das ist nicht wenig. Das ist wirklich nicht wenig. Und von diesen 59 Prozent sagen wiederum, die meisten bewusst mit Energie umgehen. Ja, nicht einfach nur irgendwas immer laufen lassen, immer immer verbrauchen, immer Geräte anlassen, nee, ein bisschen bewusster damit umgehen, muss jetzt das Licht an sein, muss das Gerät gerade an sein, muss der Standby-Modus an sein und so weiter. Weniger Energie verbrauchen geht in die gleiche Richtung. Ökostrom wählen, 31 Prozent, ist auch eine sehr interessante Entwicklung, wenn man jetzt auch so bedenkt, wie hoch äh, der, der Anteil ist, dass Leute sich Ökostromtarife wählen. Spannend. Äh, Strom mithilfe einer PV-Anlage selbst erzeugen, immer noch 17 Prozent, ist halt auch mit. Einfamilienhäusern meistens oder mit eigenen Grundstücken äh, verbunden, das ist halt auch nicht ganz so einfach für alle Leute. Effiziente Elektro-Großgeräte kaufen, verwenden, ne? das ist zumindest auch noch erkannt als ein Ansatz, mit dem man selbst was für die Energiewende tun kann, dass man halt beim nächsten Mal, ach ich habe das gar nicht so richtig gesehen, sorry, <lacht> <lacht> ähm, äh, genau hier, hier, die Dinge habe ich gerade vorgelesen, ähm, dass man also beim nächsten Mal einen Kühlschrank dann sich eben holt, der bestmöglich nicht eine Bewertung G hat auf dem Energielabel, sondern vielleicht C, B, A, plus, plus, plus. Je nachdem, was dann auch finanziell geht. Aber hier auch interessant, nein, 21 Prozent. Ähm, Leute, die also sagen, wir können nichts für die Energiewende selbst tun, ich habe keine Möglichkeiten, 37 Prozent. So, dann sagen die aber, na, ich weiß einfach noch nicht, was ich tun kann. Aber also diese 37% sind vielleicht selbst trotzdem noch in der, wären bereit, was zu machen, wenn sie denn wüssten, wie. Da geht es dann wieder um Transparenz, um Informationen, um Möglichkeiten, ähm, wie, man, wie man informiert werden könnte, selbst was zu machen. Da muss auf jeden Fall mehr auch aus Richtung der Gesetzgeber, der Ministerien kommen, auf jeden, auf jeden Fall. Hohe Kosten, geringe finanzielle Möglichkeiten, ja, das ist äh, vielleicht auch ein Vorbehalt. Äh, Im Regelfall muss es gar nicht teuer werden, äh, so die kleinsten Schritte zu gehen ich will nichts für den Energiewende tun, 18 Prozent, naja, okay, von 21 Prozent sagen wiederum 18 ich will nichts für die Energiewende tun, das sind also wirklich wenige Menschen und dann kann man das eventuell auch schon mit auch anderen Entscheidungen in Deutschland oder Anteilen in Deutschland dann auch vergleichen, wer eventuell auch nichts für die Energiewende tun will. So, Einbau eines Smartmeters. Würden Sie gegenwärtig den Einbau eines solchen Smartmeters in Ihrem Haushalt grundsätzlich befürworten oder ablehnen? Befürworten 55%, ablehnen nur 20%. Das ist also auch schon mal immerhin äh, ein interessantes Ergebnis. Die Leute sind grundsätzlich bereit, damit auch mal zu leben, dass man sowas bekommt. So, diesmal könnt ihr es lesen. Warum befürworten Sie das? permanente Kontrolle des Verbrauchs. Ja, ich will selbst wissen, wie viel ich verbrauche. Generelle Vereinfachung, ja, wenn es ein bisschen Automatisierung gibt und alles, cool. Komforterhöhung durch Fernauslesung. Durchaus. Hilft mir, Energie einzusparen. Ja, sind modern. Ja, okay, immerhin. Ähm, warum lehnen Sie es ab? Gefahr des Datenmissbrauchs über die Hälfte von den Leuten. Ja, Das ist dann natürlich schon so ein Thema. Ähm, wer macht dann was mit den Daten? Wer kann auf welche Daten zugreifen? Wir haben es eigentlich ganz okay gelöst äh, im, im deutschen Smart Meter Rollout. Aber man kann es verstehen, dass das eine Sorge ist. Und man sollte auf jeden Fall dort auch was machen, um diese Sorgen zu äh, zu lösen, auch das ist am Ende Information, auch das ist Transparenz. Naja, 34% sehen keine Vorteile, keinen Nutzen. Die sind auch nicht richtig informiert, Na, also diesen, diese 70% kann man im Zweifel auch nochmal überzeugen, indem man sie richtig informiert darüber, was hier am, äh, am Ende auch der, der Hintergrund ist. Zu teuer 15% ist durchaus ein Argument. Ähm, Intelligente Messsysteme kosten einfach deutlich mehr als ein klassischer Ferraris-Zähler, keine Frage. Ähm, da muss also auch wirklich ein Vorteil generiert werden, der vielleicht an anderer Stelle Geld spart oder der ähm, andere, andere Automatisierungskomfortvorteile zum Beispiel mit sich bringt. Gefahr von Datendiebstahl sagen nur 13 Prozent. Ist auch richtig, dass es nicht mehr sind, weil äh, an sich sind wir da tatsächlich ja relativ, relativ sicher mit dem, was wir in Deutschland im Smart Meter Rollout auch vorhaben, mit der darüber, äh, oder darauf basierenden Infrastruktur und so weiter. Wichtigkeit einer spartenübergreifenden Verbrauchsübersicht. Ich will also Strom, Wärme, Wasserverbrauch, Betriebskosten also allgemein auf einmal sehen können. Sehr wichtig oder auch wichtig, 55 Prozent. Ja, das ist einer der Punkte, der auf jeden Fall von den Leuten äh, einerseits verstanden wird und auch gerne gesehen wird, denn das ist durchaus äh, hilfreich. Wichtigkeit der sicheren Übertragung der Messwerte, 75 Prozent sagen erstmal ja, sehr wichtig oder halt ziemlich wichtig auch ganz äh, ganz klar keine überraschung so generelle einstellung zur digitalisierung was halten sie generell von der digitalisierung also der vernetzung vieler geräte und lebensbereiche wie über das internet und das smartphone bitte bewerten so und dann sieht man grundsätzlich erstmal als bewertung ja, ich muss mal so bleiben die entwicklung des smart meter gateways dauert zu lange 64 äh, sagen ich stimme zu ähm, es besteht zu wenig transparenz 47 äh, sagen ja, ich kenne keine, ich weiß nicht, was die Funktionen sind, ich weiß nicht, wann ich das kriege, ich weiß alles nicht. Prozent sagen, es sollte ein bisschen, äh, die Lösungen sollten ein bisschen näher an der Realität sein, die operative Umsetzung des Rollouts sollte ein bisschen realistischer werden. Ähm, die Regulatorik zum Beispiel ist nicht immer, ähm, die davorgegeben wird, die Gesetzgebung, die davorgegeben wird, ist nicht immer äh, äh, so, so ganz nah an der Realität der, der, oder der, am Zustand der Branche auch noch relativ klar ausgedrückt. Aufgrund der hohen Komplexität wird in der Energiewirtschaft für einen Umbruch, wie er vorgesehen ist, mehr Zeit benötigt, sagen 40 Prozent. Also immerhin doch einige Leute sagen, das geht uns so schnell. Muss man jetzt sagen, naja, bitte bewegt euch halt auch. Also auch, auch konservative Häuser, auch äh, gerade die, die kommunalen Häuser, die meistens andere Geschwindigkeiten auch gewohnt waren, auch gewohnt sind vielleicht. Die müssen halt sich trotzdem bewegen, weil die Welt drumherum bewegt sich halt auch. Ja, da darf man nicht unbedingt sagen, ah, bitte langsamer, bitte weniger, bitte weniger Internet. Nee, ähm, das, das, das hat nun mal alles auch seine, seine Faktoren von draußen, auf die nun mal auch die deutsche Angelschaft reagieren muss. Festlegung, Definition neuer Prozesse in der Marco hat sich bewährt, sollte weiter erfolgen. Das heißt, wir sollten nicht unbedingt ähm, mehr Automatisierung und, und Co haben, sagen auch noch 34 Prozent. Nein, 36 Prozent, also das ist nicht wirklich ein, ein, ein äh, so deutlich ausgedrückter Bereich. Ähm, hier sagt praktisch so die Hälfte der Leute, ja, wir wollen unbedingt Weiterentwicklung haben. Wir wollen ähm, eine vielleicht augenscheinlich erstmal komplexere, aber am Ende besser automatisierbare Marktkommunikation haben. Das Projektmanagement bei der Umsetzung ist gut, <lacht> sagen die meisten nein. Äh, also 39 Prozent sagen nein, nur 33 Prozent sagen ja. Das ist also schon mal auch ein relativ klares Statement dazu, wie man äh, zum Stand des Smart steht. Sicherheit der Steuerung über das Smartphone, sagen 62% ja, was durchaus interessant ist, ähm, weil man das kritisch sehen kann. Aber das ist halt dann auch wieder Feedback von, ähm, ja, von, von Menschen, die im Alltag ein Smartphone benutzen. Ne? Und dann ist das halt äh, erstmal sehr gewohnt und alles, aber was kann darüber hinaus noch damit passieren, das ist nicht immer ganz klar. Auf Seite 71 gibt es dann einen Ausblick, der noch so ein bisschen beschreibt, was so die nächsten Themen sind, wo auch hier nochmal 450 MHz äh, äh, gerade ein Thema ist, äh, EEG-Anlagen, Fernsehwache-Anlagen, usw. So ein Thema ist, naja, haben wir alles schon mal ein bisschen eingeschätzt, ich war an vielen Stellen ja auch eher negativ gestimmt. Und wenn wir uns am Ende jetzt äh, nochmal hier anschauen, äh, wir hatten ja glaube ich von die Gesamtbewertung 44 von 100 Punkten, Jetzt sehen wir hier, okay, beim Punkt der Zertifizierung gibt es eine Bewertung 70, beim Punkt der Marktkommunikation gibt es eine Bewertung 41. Uh, Rollout, Bewertung 40, Stand der Standardisierung <lacht> 41 Punkte, Technologieangebot 39, Verfügbarkeit von Geräten 41, Verfügbarkeit und Eignung der Telekommunikation 50, da ist jetzt natürlich 450 MHz ein Thema, uh, Kundensicht 30, denn die Transparenz fehlt, das Informationsangebot fehlt. Noch ein bisschen Interpretation äh, dahinter, äh, wie man das Ganze jetzt sehen kann. Schaut euch das ruhig mal an. Das Video ist jetzt schon lang genug geworden, fast 40 Minuten. Ähm, es ist mega spannend, äh, diesen Stand des Smart Metal einmal auseinanderzunehmen äh, und sich genauer äh, auch, auch anzuschauen. Guckt mal rein, seid euch bewusst, dass diese Veröffentlichung von Ernst Young am Ende des Tages für das Bundeswirtschaftsministerium gemacht wird und deswegen natürlich auch äh, an manchen Stellen genau da nicht allzu kritisch wird, kann man mal so sagen. Ähm, aber vielleicht... Ist das auch noch mal eine schöne und interessante Zusammenfassung, die man über den aktuellen Stand des Marktminderwalds sich mal anschauen sollte. Äh, es ist auf jeden Fall nicht uninteressant. Es ist auf jeden Fall an vielen Stellen äh, auch noch mal ein gutes Einstiegsdokument, wenn man sich tiefer beschäftigen möchte. Äh, es sind auch diverse Quellen hier am Ende ja verlinkt gewesen. Schaut ruhig mal rein. Wir verlinken also die Seite des Bundeswirtschaftsministeriums, wo das Ganze für, dann auch wiederum äh, aufgeführt ist und eingebettet ist. Unten in der Videobeschreibung habt ihr Fragen zum Smart Meter Overload oder auch zu diesem Barometer oder auch darüber hinaus habt ihr Anekdoten zum Smart Meter Overload gerne mal unten in die Video äh, in die Kommentare in die Videokommentare schreiben ähm, habt ihr ansonsten noch äh, weitere Dokumente oder Ansätze die euch in diesem Kontext auch interessieren wie was vielleicht werden könnte gerne auch unten mal in die Kommentare schreiben wir schulen nämlich auch zu verschiedenen Themen äh, gerade für wettbewerbliche Messtreibbetreiber wir haben da also auch relativ viel Einblick, äh, was das Ganze angeht. Wir sind ja auch im Kontext für Patch 2.0 sehr viel unterwegs. Ähm, da können wir also vielleicht auch die ein oder andere Idee einfach mal auch äh, gegenspielen und einfach mal ein bisschen als Sparrings-Partner auftreten, da, wo ihr ähm, auch mal die interessanten, innovativen Themen der Zukunft durchsprechen wollt. Naja, auf jeden Fall gerne auch dazu den Kontakt aufnehmen. Ansonsten das Video war jetzt vielleicht mal ein bisschen mit einem anderen Ton versehen als, als die, die meisten von uns. Wir sind eigentlich immer sehr positiv gestimmt, sind wir auch hier grundsätzlich. Aber wenn man ein Dokument beschreiben soll, was den Zustand des Markmeter darstellt, dann kann man da nicht guter Laune sein. Denn der Zustand ist nun mal jämmerlich. Naja, okay. Aber die Zukunft wird hoffentlich besser. Like das Video, <lacht> abonniert den Kanal und äh, gerne auch die Glocke äh, aktivieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Dann seht ihr auch eine kleine Notification, wenn die nächsten Videos rauskommen.